Moin Moin und herzlich Willkommen. Ausnahme und Zustand, der Talk der Rosa-Luxemburg-Stiftung geht in die dritte Staffel. Wir senden aus dem neuen Studio in der Straße der Pariser Kommune passenderweise. Mein Name ist Daphne Weber und ich verstärke das Team in Staffel 3. Und Vincent bleibt als bekanntes Gesicht von Staffel 2 erhalten. Endlos Lockdown, Impfchaos, gestresste Eltern im Homeoffice mit noch Homeschooling an der Backe und für die Heldinnen in der Pflege gab es dann auch nur noch einen warmen Applaus. Soll das jetzt endlos so weitergehen? Darüber wollten wir heute mit Verena Kreilinger von der Initiative Zero Covid diskutieren. Leider ist sie vor drei Stunden erkrankt und kann dieses Gespräch nicht wahrnehmen. Aber genauso schnell wie sie ähm, leider erkrankt ist, ist Christian Zeller für sie eingesprungen und hat quasi unser Talkformat hier heute Abend gerettet. Christian ist ähm, Wirtschaftsgeografie-Professor äh, Wirtschafts an der Uni Salzburg und eben auch Mini Mitinitiator von der Initiative Zero Covid für einen solidarischen europäischen Shutdown. Die Initiative verspricht, wenn wir jetzt einmal kurz alles zumachen, eine kurze Zeit, harter Lockdown inklusive Arbeitsplatz, dann haben wir unser normales Leben bald zurück und können sozusagen ohne Corona weiterleben. Also nicht flatten the curve, sondern das Virus sozusagen auf Null bringen. Das ist das Versprechen. Ist das jetzt die Lösung, nach der wir uns alle gesehnt haben oder ist es so ein bisschen autoritär und undemokratisch? Das sind so die beiden Pole, zwischen denen wir diskutieren wollen. Christian äh, ist im Livestream dabei, live aus Salzburg zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und mit uns Fragen und äh, Kontroversen diskutieren möchtest. Herzlich willkommen. Ja, Vielen Dank für die Einladung und guten Tag miteinander. Äh, danke, <lacht> Daphne, für die Einladung. Dann fange ich gleich mal an mit der ersten Frage und zwar die Initiative Zero Covid vereint fünf Forderungen. Wieso habt ihr die ausgewählt und was sind die fünf Forderungen? Könntest du das nochmal zusammenfassen? Ja gerne, gerne und vielen Dank eben, dass ich die Möglichkeit habe, unsere Initiative vorzustellen. Vorweg möchte ich auch noch sagen, dass wir gar nichts versprechen. Aber darauf komme ich dann gleich noch. Also wir geben kein Versprechen ab, dass wenn das und das passiert, wir dann auf Zero kommen. Sondern wir stützen auf, uns auf, natürlich auf wissenschaftliche Grundlagen. Aber wir versprechen nichts, außer dass wir eine gesellschaftliche Bewegung initiieren wollen. Aber zu, zur Frage. Wie du schon angedeutet hast, gibt es mehrere Möglichkeiten, mit einer Pandemie umzugehen. Und worauf sich die meisten Regierungen in Europa Geeinigt haben zu Beginn der Pandemie im Februar, März letzten Jahres ist diese Strategie, die dann Flatten the Curve genannt wird. Es gibt auch noch die Herdenimmunisierung, das heißt eigentlich, die, die Pandemie durchrauschen zu lassen. Das ist eigentlich die Strategie, die Schweden eingangs gewählt hat und auch die USA, aber was wirklich ja komplett gescheitert ist und zu großen Opfernzahlen geführt hat. Die Flatten-the-Curve-Strategie beinhaltet die Idee oder die Vorstellung, dass man das Infektionsgeschehen auf einem bestimmten Niveau sozusagen einstellen kann, also man, genau wie einen Ofen beispielsweise, man auf einer bestimmten Temperatur einstellen könne. Und äh, die Idee war, die Pandemie oder das Infektionsgeschehen so weit zu akzeptieren, solange das Gesundheitswesen nicht unter der Last der erkrankten Menschen zusammenbricht. Ja. Diese Strategie ist aber nicht aufgegangen, die ist gescheitert, zumindest unter dem Gesichtspunkt der Anzahl der Erkrankten und natürlich der verstorbenen Menschen, wo wir jetzt in Deutschland alleine schon 63.000 Verstorbene haben. Das heißt es stellt sich die Frage, gibt es eine andere Möglichkeit, gibt es einen anderen Zugang? Und dieser andere Zugang heißt in der Tat, zu versuchen, die Pandemie radikal zu bekämpfen. Sie versuchen, durch gesellschaftliche Maßnahmen, durch gesellschaftliches Handeln äh, niederzuringen. Und verschiedene Länder äh, haben das auch versucht, wenn sie, und es ist ihnen sogar, lang, sogar gelungen, äh, wenn sie früh äh, auch gehandelt haben. Und jetzt hat sich eigentlich in verschiedenen Ländern Europas, haben sich Initiativen gebildet, vorzugs, also vor allem in, in England und beispielsweise auch in Irland. Wir haben diese Debatten verfolgt, auch in anderen Ländern und sind dann zum Schluss gekommen, eine Reihe von Personen, die das Infektionsgeschehen jetzt schon seit längerer Zeit beobachtet, dass wir eine Initiative starten wollen, zunächst eben einen Aufruf mit der Perspektive auf Zero, das heißt auf Null zu gehen. Das heißt, die Idee ist die folgende: Die bisherige Pandemiepolitik hat darin bestanden, dass sie hochgradig einseitig ist und auch einseitig repressiv. Das heißt, die Welt, darf, die, die freie Zeit wird gewissermaßen eingeschränkt. Die Menschen müssen sich einschränken in ihrem Alltag, aber nicht bei der Arbeit, bei der Lohnarbeit. Das heißt, das ganze, das ganze Reich der Unternehmen, was innerhalb der Unternehmen abläuft war weitgehend nicht betroffen von den Maßnahmen oder nur, nur in einem äh, geringen Sinne. Es gibt aber keinen Grund anzunehmen, dass da, wo sich die Menschen treffen, in ihrem Alltag, nämlich da, wo sie zusammenarbeiten oder wo sie vielleicht auch zusammen in der U- oder S-Bahn sind, dass da nicht auch ein großes Infektionsrisiko besteht. Das heißt, die, die Vorstellung ist, wir wollen die gesamte Gesellschaft, auch die gesamte Zeit in die Überlegung einbeziehen. Und darum sagen wir, wir wollen äh, eine Mobilisierung zustande kriegen für das, was wir solidarischen Shutdown nennen. Das heißt, dass weite Teile der Gesellschaft eben in die Maßnahmen einbezogen werden müssen, was bislang eben nicht der Fall ist. Und da setzen wir vor allem äh, auf, die, auf die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften müssen, wenn sie ihre eigenen Rolle... Christian, dürfte ich dich da kurz unterbrechen? Zur, gerne, gerne. Zur, zu den Gewerkschaften kommen wir später. Ähm, okay. Was sind denn, also ihr habt fünf Forderungen sozusagen gebündelt, könntest du die nochmal kurz und knackig sozusagen wiederholen, was ihr da eigentlich fordert? Ja eben, wir wollen eine Mobilisierung zustande kriegen, ja, für, einen, für weitreichende Maßnahmen in der Welt der Unternehmen, ja, dass mhm. eben die Arbeitspflicht ausgesetzt wird, dass da, wo das Infektionsgeschehen rollt, dass wir da, dass die Menschen nicht mehr gezwungen werden, zur Arbeit zu gehen. Und das ist aber eben eine kollektive Anstrengung von unten. Ja, Das ist der entscheidende Punkt. Weil die Pandemie aber sehr ungleich ist und auch die Menschen sehr ungleich von den Maßnahmen betroffen sind, äh, sagen wir auch, dass das... Äh, dass die Gesundheitsinfrastruktur ausgebaut werden muss. Das heißt, wir sind strikt gegen Privatisierung im Gesundheitswesen. Wir sind für eine Personalaufstockung im Gesundheitswesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind aber auch dafür, dass, dass wir sagen, dass niemand zurückgelassen werden soll. Das heißt, wir sind für eine Lohnfortzahlung der Löhne. Wir sind für Unterstützungszahlungen für, für die Menschen, die eben nicht lohnabhängig sind, aber eine andere Art von Unterstützung brauchen. Dass wir sind dafür, dass beispielsweise obdachlose Menschen in, in Leerstellen stehenden Hotels untergebracht werden können. Wir sind dafür, dass Sommelunterkünfte von Flüchtlingen aufgelöst werden, weil das sind ja auch Orte, wo sich die Menschen real anstecken. Ein vierter Punkt ist, dass wir selbstverständlich auf die das Impfen setzen, das Impfen ist wichtig. Wir vertrauen aber nicht alleine auf das Impfen. Darauf komme ich vielleicht nachher noch in einem späteren Zeitpunkt zurück. Aber das Impfen ist ein Allgemeingut, ist sozusagen ein, ein globales Gemeingut, damit ein Impfstoff überhaupt entwickelt werden konnte. Da gab es große, auch öffentliche Ausgaben, öffentliche Investitionen, äh, bis der Forschungsprozess äh, zustande kommt. Es sind sehr, sehr viele Menschen daran beteiligt. Das heißt, wir sagen, die, die Impfstoffe gehören letztlich der gesamten Menschheit. Das heißt, wir sind für eine Auflösung der, der intellektuellen Eigentumsrechte, das heißt der Patente und wir sind dafür, dass diese Maßnahmen solidarisch im europäischen Maßstab finanziert werden. Das heißt, wir sind für eine solidarische Abgabe auf hohe Vermögen, auf hohe Einkommen und auf Gewinne von Unternehmen. Das heißt, die Überlegung ist die, der Reichtum in Europa, der ist so groß, es ist dermaßen viel Kapital in Europa akkumuliert, dass diese Maßnahmen problemlos, absolut problemlos finanzierbar sind. Das heißt, dass man tatsächlich für ein paar wenige Wochen alt eine, eine größere Pause einlegen kann und muss. Dankeschön. Ähm, zu den, gibt den Impfstoff frei, patentfreie Impfstoffe. Ähm, es hat ja so eine allgemeine Erleichterung eingesetzt in der Gesellschaft. Puh, wir haben einen Impfstoff, jetzt können wir schnell lockern. Wieso vertraut ihr nicht allein dem Impfstoff und das jetzt großflächig sozusagen äh, geimpft wird? Was sind da die Gründe? Ähm, auch da stützen wir uns auf äh, Forschungsergebnisse und vor allem auch von NaturwissenschaftlerInnen, das heißt von ImmunologInnen und EpidemiologInnen. Selbstverständlich ist Impfen wichtig. Aber es können... Derzeit ist die Impfstoffproduktion im Weltmaßstab komplett ungenügend. Das heißt, es können auch im besten aller Fälle niemals genügend Impfstoffe produziert werden, damit wir wirklich die Welt, letztlich die, die menschliche Gesellschaft auf der Weltebene äh, rasch impfen können. Das heißt, es braucht Zeit. Sogar wenn es uns gelingen würde, sehr viele neue Produktionsstätten zu öffnen oder wenn die Staaten beginnen würden, sofort selber Impfstoffe zu produzieren, wo wir, wo wir natürlich selbstverständlich dafür wären, das würde immer noch sehr, sehr sehr lange Zeit brauchen, damit wir genügend Impfstoffe haben. Das heißt, es ist ein sehr grundsätzliches Problem. Dann haben wir aber auch ein unmittelbares Problem. In Deutschland oder in unseren Ländern oder auch vielen anderen Ländern werden zunächst die alten Menschen und die kranken Menschen geimpft. Das ist richtig, das ist ethisch richtig. Aber genau diese Gruppe von Menschen ist, hat unterdurchschnittlich viele soziale Kontakte in ihrem Alltagsleben. Das heißt, wenn wir diese Menschen durch Impfen aus der Gleichung der Pandemie gewissermaßen rausnehmen, geht das Infektionsgeschehen genau gleich weiter. Warum? Weil die jungen Menschen und die berufstätigen Menschen sind für die Dynamik der Pandemie verantwortlich. Und die werden ja frühestens im Spätsommer oder im Herbst geimpft. Das heißt, wenn wir jetzt impfen, hat das, nicht, hat das keine Bedeutung auf die Dynamik der Pandemie. Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt dazu, und der ist erschwerend. Das heißt, es ist nicht sicher, ob die bis jetzt verfügbaren Impfstoffe auf die mutierten Virusvarianten überhaupt wirksam sind. Wir wissen bereits, dass bei der südafrikanischen Virusvariante des SARS-CoV-2-Virus der Wirkstoff von AstraZeneca nicht wirkt oder höchstens eine Wirksamkeit von noch 10% Prozent hat. Wir wissen aber auch, dass die anderen Wirkstoffe ebenfalls eine eingeschränkte Wirksamkeit haben. Das heißt, da kommt noch eine zusätzliche Komponente dazu die zeigt, dass wir mit rein technischen Maßnahmen diese Pandemie nicht in den Griff kriegen können, sondern wir müssen gesellschaftlich agieren. Wir müssen gemeinschaftlich, gesellschaftlich agieren. Das führt mich gleich schon zur nächsten Frage. Eure Initiative heißt ja Zero Covid für einen solidarischen europäischen Shutdown. Das heißt sozusagen Europa kollektiv einmal runterfahren, alle europäischen Staaten. Jetzt ist es im Wesen einer Pandemie, dass sie auch äh, global ist und eben nicht nur auf Europa beschränkt. Wieso äh, ruft ihr dann sozusagen nach einem europäischen Shutdown? Müsste es nicht sozusagen irgendwie weltweit lauten, weil sonst sind wir als Linke am Ende ähm, sozusagen in der Position, dass wir eigentlich eine Art Festung Europa fordern, weil man müsste ja sozusagen auch die Fluktuation über Grenzen dann beschränken, man müsste Grenzen dicht machen. Das ist ja eigentlich ein Problem für uns äh, als internationalistische Linke, was äh, wie diskutiert ihr das? Selbstverständlich, Wir, unsere Länder in Europa sind hochgradig miteinander verflochten. Wir alle bewegen uns in Europa sehr, sehr intensiv zwischen einzelnen Ländern umher. Die Initiative ist auch eine gemeinschaftliche Initiative von Menschen aus der Schweiz, aus Österreich und Deutschland. Das heißt, schon alleine deshalb kommt eine gewisse europäische, eine europäische Dimension zum Zuge. Dann ist es offensichtlich, dass eine Pandemie auf nationaler Ebene nicht wirklich äh, angegangen werden kann in Europa, weil eben die Verflechtungen so intensiv sind, ja? beruflich, Freizeit und so weiter. Das heißt, wir brauchen, wir müssen die, Gesellschaften in ganz Europa. Ich spreche von Gesellschaften in Europa, ich spreche bewusst nicht von der EU. Das ist ein Unterschied, ja? um das klar nochmals zu unterscheiden. Ich spreche von den Gesellschaften in Europa, müssen wir mobilisieren für eine gemeinsame, für eine gemeinsame Anstrengung. Warum Europa? Eben weil die Verflechtungen so intensiv sind, aber es hat auch, ein, wir tun das, wir wollen das tun in einer globalen Verantwortung. Warum? Die Gesellschaften in Europa sind, Reich. Sie haben sehr, sehr viel Kapital angehäuft. Dieser Reichtum ist. A a a allerdings sehr ungleich verteilt. Das heißt, wir sind reich. Wir haben eine Infrastruktur. Wir können die Pandemie niederringen, wenn es uns, wenn wir das beschließen, wenn die Gesellschaften dazu bereit sind. Wir haben sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten als Länder in, in Südamerika, in Afrika oder viele asiatische Länder, die in Abhängigkeit gehalten werden. Das heißt, es ist gewissermaßen auch eine antiimperialistische Verpflichtung, hier bei uns die Pandemie äh, zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass Europa nicht ständig immer wieder ein Exporteur für Viren wird, die das Leben in den anderen Ländern beeinträchtigen. Zudem, und das ist ganz wichtig, wäre es komplett vermessen, wenn wir aus Deutschland oder aus Österreich oder der Schweiz einem afrikanischen, einem südamerikanischen oder asiatischen Land sagen würden, wie es die Pandemie bekämpfen soll. Das wäre neokolonial. Das tun wir selbstverständlich nicht. Unser Zugang ist aber der, dass wir bei uns äh, eine Mobilisierung zustande kriegen wollen, bei uns das Kräfteverhältnis verändern wollen und dann natürlich selbstverständlich und solidarisch zeigen mit ähnlichen Bewegungen in anderen Ländern der Welt. Ja? Das ist für uns internationalistisch, aber nicht anderen fortschreiben zu wollen, wie sie die Pandemie zu bekämpfen haben. Hm. Ja, vielen Dank. Es wurde ja auch sehr viel, also der Aufruf, das muss man wissen, der wurde veröffentlicht und hat dann innerhalb kurzer Tage zehntausende Unterschriften unter sich vereint. Und ich glaube, jetzt ist es, wenn ich korrigiere mich, bei 100.000 angekommen. Das heißt, er ist viral viral gegangen, also ja. ziemlich durch die Decke geschossen. Aber es wurde auch viel Kritik daran äh, artikuliert. Und ähm, ich würde einfach ähm, einige Kritikpunkte auch noch mal zusammenfassen und dir die Gelegenheit geben, darauf äh, zu reagieren und noch mal Stellung zu beziehen. Eine besonders ähm, harte Kritik wurde von Horst Kahrs in der Zeitschrift Luxemburg geäußert. Und er wirft darin ähm, der Kampagne eine Zitat toxische Radikalität, Zitat Ende vor und eine Zitat Erlöser story anzubieten und ähm, dann führt er das weiter aus, äh, so vier Wochen Lockdown, dann hätten wir unser altes Leben wieder, dass das nicht komplett durchkalkuliert worden sei, weil man jetzt da gar nicht wissen könnte, ob dann äh, alles wieder normal ist, wenn man jetzt einen kurzen Lockdown macht oder ob das dann das Virus, also ob es überhaupt möglich ist, dieses Virus komplett runterzubringen auf Null und ähm, er fügt auch noch ein, dass äh, sozusagen Sagen hinter dem Aufruf, den ihr macht, wir müssen uns hinter die Wissenschaft vereinen, hinter die Virologinnen, hinter die Epidemiologinnen, dass da ganze Wissenschaftszweige wie beispielsweise die Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften ja ausgeklammert wurden, die vielleicht sozusagen auch andere Punkte in den Diskurs bringen würden. Diskutiert ihr diese Kritik und wenn ja, wie und wie würdest du dazu Stellung nehmen? Ja, selbstverständlich diskutieren wir das. Die Kritik, die du jetzt genannt hast, das sind eigentlich mehrere Kritikpunkte, die, die ich jetzt fast getrennt behandeln müsste. Du hast jetzt mindestens drei Kritikpunkte äh, genannt. Äh, zur, zum Einstieg zur toxischen Radikalität. Was ist daran toxisch-radikal, wenn wir sagen, wir wollen, wir stellen die Gesundheit der Menschen in den Vordergrund der Diskussion, wir beachten naturgesetzliche Gegebenheiten oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse, wir leisten denen Folge. Was ist daran radikal? Ist es wirklich radikal, das zu beachten und gleichzeitig aber letztlich den Gesetzen des Profits hart zu widersprechen? Ich habe den Eindruck, dass gewisse Kritikerinnen eigentlich eine andere Vorstellung haben. Sie sind bereit, die Gesetze des Profits zu akzeptieren, weil sie die Kräfteverhältnisse, in denen wir leben, als gegeben voraussetzen. Eigentlich davon ausgehen, dass sie diese Kräfteverhältnisse gar nicht mehr grundsätzlich verändern können. Sie akzeptieren die Gesetze des Profits, zweifeln aber naturwissenschaftliche Erkenntnisse an. Das halte ich für eine absurde äh, Vorstellung. Und es gibt wirklich einen breiten wissenschaftlichen Konsens. Der wird ausgedrückt, ich erinnere dann an einen Artikel in der Zeitschrift The Lancet schon im Oktober, wo eine überwiegende Mehrheit wirklich von Fachleuten, von Virologinnen, von unterschiedlichen Naturwissenschaftlerinnen klar argumentiert hat, dass jede Strategie, die auf eine Herdenimmunisierung hinauslaufen würde, das heißt auf eine Akzeptieren von Ansteckung, dass jede Vorstellung des Mit-dem-Virus-Leben-Lernen in eine gesellschaftliche Katastrophe führen würde. Das gibt es einen breiten Konsens. Also das ist vergleichbar mit dem Konsens in, in der Klimaforschung, ja? dass, das ist, dass die, dass die CO2-Anreicherung zum Treibhausgas führt. Wenn man das bestreiten will, hat man das Recht dazu. Aber man muss dann auch, äh, äh, eigentlich auch eingestehen, dass man sich diesem Konsens dann bald halt entgegenstellt. Ja? Ähm, das ist wirklich ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Das heißt, wir widersetzen uns ganz klar dieser Vorstellung, mit dem Virus leben lernen, weil das ins gesellschaftliche Desaster führt. Und wenn man das nicht akzeptiert, mit dem Virus leben, dann müssen wir selbstverständlich Maßnahmen ergreifen. Ja? Und weil das Virus sich über den Wirt Mensch verbreitet, müssen wir Maßnahmen setzen, dass eben die Kontakte zwischen den Menschen für eine bestimmte Zeit eingeschränkt werden. Wir versprechen gar nichts. Es gibt Modellrechnungen, die ich für glaubwürdig halte, beispielsweise von Kolleginnen des Helmholtz-Forschungszentrums, die halte ich für plausibel. Ihre Modelle haben bislang den Verlauf, auch in der, im bisherigen Jahr, den Verlauf der Pandemie recht gut vorausgesagt. Das heißt, sie haben sich in der Vergangenheit kaum geirrt. Das heißt auch Ihre, ich nehme auch Ihre jetzigen Modellrechnungen an. Sie gehen davon aus, dass wir mit einem entschlossenen gesellschaftlichen Handeln in der Lage sein werden, das Infektionsgeschehen so weit runterzudrücken, auf ein Niveau, dass jede einzelne Ansteckung wieder nachvollziehbar ist. Das ist der erste große Schritt. Das heißt konkret zehn Infektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner. Ja, wenn das erreicht ist, dann können wir präzise von Region zu Region spezifisch beginnen zu handeln und können dann die Infektionen nachvollziehen. Solange wir die Infektionen nicht auf dieses Niveau runterdrücken können, ist es unmöglich, ein umfassendes Contract Tracing äh, zu vollziehen. Und wenn das erreicht ist, dann können wir spezifisch weitermachen. Das heißt, Zero-Covid, Zero werden wir selbstverständlich nicht kurzfristig erreichen. Das behauptet und das sagt niemand. Was wir aber machen können, ist kurzfristig die Pandemie auf ein Niveau runterzukriegen, dass jede Ansteckung nachvollziehbar ist. Das ist sehr wohl möglich. Und sogar die bisherigen Maßnahmen der Regierung, obwohl sie unsystematisch, obwohl sie teilweise chaotisch waren, haben ja gezeigt, dass sie wirksam sind. Sie sind allerdings hochgradig ungerecht. Das ist unsere Kritik. Sie sind epidemiologisch wirksam. Teilweise ungenügend wirksam, aber sie haben eine Wirksamkeit gezeigt. Aber sie sind ungerecht. Und da widersprechen wir natürlich hart. Ja? Können wir als Linke sagen, wir wollen irgendwie zurück zur Normalität? Weil mal ganz salopp gesagt, die Normalität war ja davor schon scheiße. Also es war ja davor schon ungerecht. Wir hatten vielleicht nicht in dieser Form jetzt Kurzarbeit und ähm, weniger Arbeitslosigkeit und weniger gestresste Eltern, die jetzt noch das Homeschooling bewältigen müssen. Aber wir können, äh, können wir sagen, wir wollen zurück zur Normalität oder müssen wir sozusagen eigentlich formulieren, wie wir über dieses, was vor der Pandemie war, auch noch mal hinaus wollen. Weil wir haben ja gesehen, wie schnell man sozusagen ganze Wirtschaftszweige auch ähm, ummodeln kann, dass sie was anderes produzieren. Und wie schnell sozusagen Hilfen äh, dann auch gekommen sind für große Konzerne. Also müssen wir da nicht über Pandemiebekämpfung hinausgehen als Linke. Selbstverständlich. Die kapitalistische Normalität ist ungerecht, ist ausbeuterisch, ist diskriminierend. Führt zu einem riesigen Umweltdesaster. Das ist die kapitalistische Normalität. Ja? Die wollte ich noch nie und ich werde sie auch nie wollen. Also insofern stellt sich diese Frage nicht, ob ich zu einer Normalität zurückkehren will. Was ich will, ist, ich will das Kräfteverhältnis verändern. Ich will das gesellschaftliche Kräfteverhältnis verändern. Das heißt, es geht darum, Vorschläge in die öffentliche Debatte zu bringen, die es erlauben, die Menschen zu mobilisieren für ein Ziel. Und wenn es gelingt, diese Mobilisierung voranzutreiben, dann gelingt es uns auch, das gesellschaftliche Kräfteverhältnis zu verbessern. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir an einer wesentlich besseren Voraussetzung, die Anliegen, für die wir ohnehin einstehen, auch wirklich durchzusetzen. Das ist immer eine Frage des Kräfteverhältnisses. Das heißt, das ist eigentlich das, das A und das O. Und die Personen, oder ich sage jetzt nicht die Person, aber einige Kritikerinnen und Kritiker von Zero-Covid, die denken meines Erachtens viel zu wenig in den Kategorien eines dynamischen, auch eines veränderbaren Kräfteverhältnisses. Wir wollen ja gerade eben die Zustände nicht äh, verteidigen, die wir haben. Wir wollen vorwärts gehen und wir wollen mobilisierbare äh, Perspektiven entwickeln. Das braucht Ziele, das braucht auch konkrete Ziele. Und Zero-Covid ist in der heutigen, in der gegenwärtigen Situation ein, ein, ein sinnvolles, ein angemessenes Ziel. Und der Erfolg des Appells zeigt ja, dass er gewissermaßen elektrisiert Mehr als wir das dachten. Niemand von uns hätte gedacht, dass es so ein Erfolg zeigen wird. Das heißt, aus diesem Appell entwickelt sich eine Kampagne und es gibt Anzeichen dafür, dass sich aus einer Kampagne so etwas wie eine soziale Bewegung entwickelt. Ja? Und da laden wir alle ein, mitzumachen. Und eine Bewegung dient dazu, die Kräfteverhältnisse zu verändern. Da würde ich nochmal reingehen mit einer Frage. Es gab ja, also ihr habt wahnsinnigen Erfolg gehabt mit eurem Papier. Es gab ja davor schon einzelne kleine Initiativen wie zum Beispiel wer hat der gibt, die sozusagen auf die ähm, ungerechten ähm, Corona-Hilfspakete aufmerksam gemacht haben und eben Vermögensabgaben äh, fordern und gefordert haben. Und dann gab es aber äh, sozusagen auch diese Corona-Proteste von rechts, würde ich sagen, die ja die Regierung massiv vor sich hergetrieben haben. Ähm, in der Linken wurde das ja so diskutiert, dass es so zwei Stränge gibt. Äh, die einen haben gesagt, okay Schwurbler, da müssen wir gegen Demos organisieren und äh, andere haben gesagt, Moment, da gibt es bestimmt Leute, die haben kein geschlossenes rechtes Weltbild, auf die müssen wir zugehen, um die müssen wir kämpfen. Also meines Erachtens gab es so die beiden Stränge, mit diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Protesten umzugehen. Was wäre da deine Einschätzung? Wie sollte sich die Linke zu diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Protesten verhalten? Ja, ein Problem, was die Linke jetzt seit einem Jahr hatte und ich meine jetzt Linke im breiten Sinne des Wortes. Ja? Gesellschaftliche Linke, ja, das meine ja. ich auch. Ja. Ist, dass es kaum eine Kraft gab, die wirklich eine Position zur Pandemie selber entwickelte. Das heißt, die meisten linken Organisationen haben das gemacht, was du jetzt vorhin auch gesagt hast. Das heißt, sie haben Forderungen entwickelt, um die Folgen der Pandemie zu dämpfen, um die Ungerechtigkeiten äh, zu lindern, äh, um ganz konkrete Projekte durchzusetzen, aber kaum eine Organisation hat gesagt, wir wollen die Pandemie als solche bekämpfen. Wir wollen das Infektionsgeschehen selber bekämpfen. Wir wollen Maßnahmen ergreifen, um die Pandemie niederzuregen. Da gab es keine Position dazu. Und das war meines Erachtens eines der größten Probleme. Und mit diesem Appell versuchen wir jetzt gewissermaßen dieses Defizit nach einem Jahr, es hat lange genug gedauert, gewissermaßen von hinten her aufzurollen. Ja? Und offensichtlich entspricht das auch einem breiten Bedürfnis, eben die Pandemie als solches und nicht nur die, die Effekte der Pandemie, sondern das Infektionsgeschehen als solches zum Thema zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn das linke Kräfte schon vor einem Jahr begonnen hätten, ist es wesentlich einfacher gewesen wäre, Menschen zu mobilisieren, die unzufrieden sind, die natürlich auch leiden unter den einschränkenden Maßnahmen, die unter Lockdowns leiden und daher teilweise auch angesprochen werden konnten von äh, Querdenkern, von Rechtsextremen oder von Pandemieleugner*innen und Leugnern. Und da würde ich äh, gegenüber diesen Menschen ich folgendermaßen vorgehen. Wer unter der Pandemie leidet, unter den Maßnahmen gegen die Pandemie, Sei es, weil er oder sie die Arbeitsstelle verliert oder weil das kleine Unternehmen bankrott gegangen ist. Für diese Menschen müssen wir selbstverständlich Vorschläge entwickeln. Das, das ist klar. Ja? Und da wirklich auf die zugehen. Wer hingegen die Pandemie als solche leugnet, eine ein, ein verschwörungstheoretische Erzählung äh, auf die Bevölkerung niederpassen lässt, da gibt es null Verständnis. Ja? Schlichtweg null. Ja, das müssen wir hart bekämpfen. Ja. Das heißt, ich habe eine doppelte Antwort auf dieses Phänomen. Wer, wer unter den, den Maßnahmen leidet, dann müssen wir Forderungen, konkrete Forderungen entwickeln. Wer hingegen die Pandemie leugnet, da gibt es kein Verständnis. Da müssen wir sehr hart dagegen argumentieren. Du hast gesagt, wieso hat das eigentlich so lange gedauert, bis sich die gesellschaftliche Linke da überhaupt von diesem Pandemieschock dann erstmal erholt hat. Da hätte ich vielleicht zwei Fragen, die so in diese Richtung gehen könnten. Die erste betrifft auch wieder eine artikulierte Kritik von Alex Demirovic in einem Debattenbeitrag in der Analyse und Kritik. Da hast du ja mit Verena Kreilinger auch eingeschrieben. Da gibt es ein ganzes Debattenressort. Das können wir nachher noch in der Infobox unter diesem Video verlinken. Und ähm, Alex Demirovic ähm, schreibt ungefähr, ja okay, wie soll denn dieser här härtere Lockdown eigentlich durchgesetzt werden? Also er stellt quasi demokratietheoretische Fragen, weil ja Linke nicht nur sozusagen um besseren Lohn und so weiter gekämpft haben, sondern immer auch um demokratische Rechte. Und er fragt sich, wie soll man diesen härteren Lockdown durchsetzen? Mit mehr Polizei? Oder sollen Leute, die Quarantäne verweigern, sollen die eingesperrt werden? Also so ganz konkrete Fragen, die ja eigentlich nicht zu einer linken Position passen, da ähm, Law and Order zu machen. Wie nimmst du dazu Stellung? Ja, wenn Alex Demirovic den Appell genau gelesen hätte, dann hätte er klar gesehen, dass wir uns primär an die Menschen, die Gesellschaft richten. Wir richten uns an die Beschäftigten, wir richten uns an die Gewerkschaften, diesen Lockdown zu organisieren, von unten. Das ist, das ist die Perspektive unseres Aufrufs. Das heißt, diesem Aufruf vorzuwerfen er sei autoritär, halte ich komplett am Inhalt dieses Aufrufs vorbeigezielt. Das steht nirgendwo im Aufruf, das steht auch nicht in irgendwelchen begleitenden Texten. Das ist schlicht und einfach eine Erfindung. Wir richten uns an die Menschen, wir richten uns an die Betriebe, an die Menschen in den Betrieben, wir richten uns an die Gewerkschaften, die Gesundheitsfrage ernst zu nehmen und zu mobilisieren in den Betrieben für einen Shutdown. Ein solidarischen Shutdown von unten. Was ist da autoritär daran? Das ist eine ganz klassische Herangehensweise und, äh, von unten. Das heißt, wenn, es wenn die Gewerkschaften in der Lage wären, die, Sach die Gesundheit ihrer eigenen Mitglieder oder aller Beschäftigten ernst zu nehmen, dann würden sie da, wo die Gesundheitsvorschriften oder die, die, die, die, die Ansteckungsgefahr herrscht, äh, versuchen, die Menschen zu organisieren, Streiks organisieren, kollektive Arbeitsniederlegungen und so weiter und so fort. Das ist das, was wir unter solidarischem Shutdown verstehen. Das geht eigentlich aus dem Inhalt des Aufrufes selber hervor. Das ist, was dann, wir haben auch eine Formulierung drin, dass Tätigkeiten, die nicht unmittelbar gesellschaftlich notwendig sind, praktisch pausieren müssen. Auch das ist eine Frage der Debatte, das ist eine Frage des Kräfteverhältnisses. Selbstverständlich wird ein Rüstungsunternehmen sagen, unsere Tätigkeit ist systemisch essentiell. Oder ein Autobauer wird dasselbe sagen. Ja? Wir sagen okay. selbstverständlich nein. Weder äh, die Herstellung von SUVs noch die Herstellung von Airbus-Flugzeugen ist gegenwärtig gesellschaftlich essentiell. Selbstverständlich können wir da eine Pause einlegen. Wir müssen es auch. Selbstverständlich sind aber Krankenhäuser oder viele Pflegeeinrichtungen selbstverständlich essentiell. Und wir müssen sie so organisieren, dass die Menschen, die dort leben, gepflegt werden und die Menschen, die dort arbeiten, dass diese Arbeitsprozesse möglichst so organisiert werden, dass sie für, sowohl für die Gepflegten wie die Pflegenden keine Gesundheitsrisiken mit sich bringen. Das heißt, du würdet, ich sehe nicht ein, wo das autoritär sein soll. Ja, ihr haltet ja auch fest, dass sozusagen ähm, es nicht ein Lockdown der Demokratie sein soll. Also das, was du jetzt ansprichst, ähm, dass man sich organisieren soll, dazu braucht man ja eigentlich Treffen, dazu braucht man sozusagen Räume, wo man sich konkret verabredet, dazu braucht man Demonstrationen. Das heißt, ihr würdet nicht sagen, Okay, sagt alle Demos ab, sagt alle Treffen ab, sozusagen man igelt sich jetzt ein, weil dann beraubt man sich ja der Möglichkeit Widerstand gegen ja. sozusagen ähm, eine Politik zu organisieren, die ähm, naja die Schwächsten dann noch mal benachteiligt. Würdest ja, du da zustimmen oder? Ja, natürlich haben wir wir haben auch darüber schon diskutiert in einem Plenum vor zwei Wochen, wo äh, verschiedene äh, Menschen, die jetzt bei uns aktiv geworden sind, haben vorgeschlagen. Aktionen auf der Straße oder vor großen Betrieben durchzuführen. Äh, mal vorerst symbolische Aktionen, Informationsaktionen. Und äh, es gab diese Aktionen letzten Freitag. Die waren erfolgreich und da war die überwiegende Mehrheit der jetzt aktiv gewordenen äh, Leute dafür, dass man solche Aktionen durchführt. Das ist ja auch selbstverständlich. Natürlich wollen wir auf die Probleme aufmerksam machen, mit den Menschen in Dialog kommen. Natürlich ist das nicht immer ganz einfach, solche Aktionen durchzuführen, weil wir natürlich da die Gesundheit im Vordergrund, also die Gesundheitsregeln beachten müssen. Das ist ja selbstverständlich. Aber es geht darum, die Menschen zu, zu organisieren unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Ich möchte noch ein Argument zum, zu, zu den autoritären Tendenzen sagen. Das ist mir ganz wichtig. Das, was jetzt läuft, die jetzige Regierungspolitik, der sich ja die Linke lange Zeit nicht wirklich entgegengestellt hat, die ist autoritär. Und je länger sie andauert, desto eher kann sie autoritär werden, weil die Regierungen gewissermaßen einer Art Logik der Flucht nach vorne sind. Sie realisieren, dass ihre ursprünglich gesetzten Annahmen nicht funktionieren, dass immer mehr Menschen sterben. Sie Sie sind unter verschiedenen, sie handeln, sie sind von Wirtschaftsverbänden unter Druck, sie sind von einem Teil der Bevölkerung unter Druck, die, die härtere Maßnahmen will. Und da kommen sie in eine Logik des, des zunehmend härteren Handelns hinein. Ja? Das, ist ja, das ist ja der Zustand. Ja? Und die, genau diesen Zustand, wollen, mit dem wollen wir ja brechen. Ja? Zudem gibt es noch ein anderer Sachverhalt. Ich, ich sehe nicht, nicht den geringsten Zusammenhang zwischen autoritären Tendenzen in Ländern, die jetzt wirksamer mit der Pandemie umgegangen sind und solche, die weniger wirksam umgegangen sind. Ist Neuseeland oder ist Australien oder ist Vietnam oder Südkorea autoritärer jetzt als vor der Pandemie, nur weil es ihnen gelungen ist, die Pandemie zu besiegen? Nein, sicher nicht. Die sind genauso gleich autoritär oder weniger autoritär wie vorher. Sind die USA, die ein Riesendesaster angerichtet haben, oder Schweden weniger autoritär, als sie es vorher sind, nur weil sie nicht entschlossene Maßnahmen getroffen haben? Nein, ich würde sogar, wenn es einen Zusammenhang gibt, dann ist es eher der entgegengesetzte Zusammenhang. Ja? Das heißt, genau die Regierungen, die nicht ordentlich gehandelt haben, wie Bolsonaro, wie, wie, wie Trump, da gibt es eine autoritäre Tendenz. Oder auch das hochgelobte Schweben, wo vor allem die Migrantinnen und Migranten und die ärmsten der Bevölkerung am stärksten gelitten haben. Die wurden teilweise eingesperrt, die wurden weggesperrt, ja? Das ist autoritär. Hm. Es sind ja auch eben äh, bestimmte migrantische Gruppen ähm, sind ja auch stärker betroffen, durchweg ja. in allen Ländern von der Pandemie. Also, das, das hat ja auch einen Klassencharakter genau. auf jeden Fall, wer von diesem ja, die Virus Pandemie hauptsächlich ist befallen wird. Die Pandemie ist hochgradig klassenspezifisch, ist hochgradig geschlechtsspezifisch und genau das, das müssen wir angehen, das müssen wir bekämpfen. Das heißt jetzt das irgendwo zu akzeptieren, das Virus, müssen, wir müssen leben lernen, mit dem Virus zu leben, das ist eine komplett absurde Vorstellung, die ist naturwissenschaftlich absurd, aber sie ist auch gesellschaftlich absurd, weil das zu immer neuen Verwerfungen führen wird. Das wird zu Ausschlüssen führen. Das wird dazu führen, dass alte Menschen eingesperrt werden, weil man sich nicht weiter nicht mehr zu helfen weiß. Das ist autoritär. Das heißt, die reale Entwicklung, in der wir sind, die hat autoritäre Tendenzen. Und wir müssen das aufbrechen von unten. Hm. Da sind wir jetzt mitten im Thema, weil ich würde jetzt gerne noch mit dir über äh, Organisierung und Perspektiven sprechen. Und ihr habt zwar diesen ähm, Aufruf Zero-Covid ähm, mitinitiiert, ähm, aber ähm, du, Verena Kreilinger und Winfried Wolf habt auch ein Buch veröffentlicht, Corona-Krise-Kapital. Es ist im September 2020 bei Papi Rosa erschienen und ihr habt auch nochmal zwölf Thesen veröffentlicht, die das Buch dann nochmal aktualisiert haben. Und in diesen zwölf Thesen können wir auch später nochmal verlinken, da ja, nehmt ihr sozusagen die Gewerkschaften und die Parteien auch ins Visier und ich würde tatsächlich gerne mal ein Zitat daraus vorlesen und dann eine Frage anschließen. Und zwar, das Zitat lautet folgendermaßen, Gewerkschaften und linke Parteien haben versagt. Sie müssen die Gesundheit der Beschäftigten ins Zentrum rücken. Die Gewerkschaften und so gut wie alle linken Parteien haben keine Konzepte zum Schutz der Arbeitenden und Erwerbslosen entwickelt, kaum konkrete Forderungen aufgestellt, wonach die Reichen und Vermögenden, die Konzerne und Banken für Epidemiekosten aufzukommen haben." Zitat Ende. Was müsste man deiner und eurer Ansicht nach tun, um diesen postulierten entstandenen Schaden sozusagen wieder gut zu machen und jetzt voranzuschreiten? Mhm. Ja. Da beginne ich gleich mit einem ganz aktuellen Beispiel. Jetzt im Rahmen unserer Kampagne haben wir letzten Freitag auf den sozialen Medien eine Hashtag-Kampagne durchgeführt, Covid at Work, wo wir die Menschen gebeten haben, zu berichten über ihre Arbeitsbedingungen, inwiefern die Gesundheitsbestimmungen eingehalten worden sind oder nicht oder inwiefern die Beschäftigten zu berichten. Zu, zu, dazu gezwungen werden, sich praktisch ein Ansteckungsrisiko auszusetzen. Und wir bekamen wirklich sehr, sehr Dutzende, Hunderte von Meldungen, von kleinen, ganz kleinen Berichten, die zeigen, die ganz konkret zeigen, wie die Arbeitsrealität von ganz, ganz, von Abertausenden, von Zehntausenden von Menschen ganz konkret aussieht. Ja? Und das deutet auch darauf hin, dass die Gewerkschaften bislang dieses Thema nicht genügend ernst genommen haben. Und ich wage es zu sagen, dass sie es nicht ernst genommen haben. Natürlich, weil sie Angst haben, dass vielleicht das Kräfteverhältnis im Betrieb nicht ausreicht, das durchzusetzen. Weil sie unter Druck stehen von den Unternehmen, die sagen, ja, wenn wir die und die und die Maßnahmen durchsetzen, dann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig und so weiter und so fort. Und da gilt es natürlich, das ist wiederum eine Frage des Kräfteverhältnisses, wir müssen die Gesundheit ins Zentrum rücken, und zwar der Beschäftigten, aber überhaupt der Menschen. Ja? Und ich verbinde das auch mit der ökologischen Frage. Die Gesundheit am, am, am, am Arbeitsplatz ist eigentlich die allererste ökologische Frage. Ja? Wenn die Arbeitsprozesse gefährlich sind, wenn sie gesundheitsschädigend sind, das hat nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern mit einem ganz normalen, kapitalistischen, betrieblichen Alltag. Ja? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man wirklich äh, konsequent jetzt in den Mittelpunkt rücken muss, aber auch immer im Sinne einer gewissermaßen einer Selbstermächtigung, einer Selbsttätigkeit der, der Menschen in Betrieben oder auch an, an anderen Orten der Gesellschaft. Ja? Dass wir die gesundheitlichen Fragen ernst nehmen. Das braucht eine, eine gesellschaftliche eine gesellschaftliche Anstrengung dafür. Ich kann mir vorstellen, dass wir, dass wir Ideen beginnen zu, auszutauschen, ob man vielleicht auch nicht betriebliche äh Initiativen bilden kann, Zero-Covid-Initiativen oder Gesundheitsinitiativen, wo wir ganz konkret diese Fragen auch im betrieblichen Alltag oder im Arbeitsalltag in den Mittelpunkt rücken. Sei das eben im Betrieb, sei das in Krankenhäusern, sei das in Pflegeeinrichtungen, sei wo das auch immer in der Gesellschaft äh, sein mag. Das heißt, es ist letztlich auch eine Frage der Organisierung oder des Organisings, äh, solche Fragen wirklich auch äh, ja, wirklich äh, ernst zu nehmen, ja. Hm. Das heißt, du würdest sagen, dass ähm, ein Beschluss oder ein Vorstoß wie ähm, für einen solidarischen Shutdown, wie er ja zum Beispiel ähm, jetzt von der Linken am, am 13.12. Äh, beschlossen wurde, also von äh, den Fraktionsvorsitzenden, den Parteivorsitzenden und dann allen Partei- und Fraktionsvorsitzenden, dann nochmal der Bundesländer, wo die Linke an der Regierung beteiligt ist, der sozusagen sich von den Forderungen ähm, sehr stark auch mit dem Zero-Covid-Aufruf deckt, was die sozialen Aspekte angeht. Du würdest sagen, dass das das sozusagen nicht ausreicht, sondern dass noch eine Organizing-Perspektive folgen muss? Es sind zwei Dinge. Das, was in diesem Beschluss steht, das sind gute Forderungen, ja, das sind gute Perspektiven. Aber eben zwei Dinge fehlen und die sind entscheidend. Das erste ist, diese Forderungen müssen herbeiorganisiert werden, gewissermaßen. Also da spreche ich wieder das Kräfteverhältnis an. Also es braucht eine Mobilisierungsarbeit, ganz konkret, in der Gesellschaft, in, in Städten, in Stadtteilen oder in, in Betrieben. Und das Zweite ist, es braucht eine Perspektive in der heutigen Zeit, jetzt wirklich die Pandemie zu besiegen, die Pandemie niederzuringen. Ja? Und das steht nicht in diesem Beschluss. Das fehlt, das ist aber ein wichtiger Punkt. Und das zeigt ja, dass dieser Fluchtpunkt des Zero, des Zero Covid, dass dieser Fluchtpunkt wichtig ist und da ist nicht, ist nicht ein Hirngespinst, sondern offensichtlich, wie jetzt die letzten drei, vier Wochen gezeigt haben, ist es so etwas, was es ist ein mobilisierungsfähiger, ein mobilisierungsfähiger Fluchtpunkt. Die Menschen begeistern sich dafür. Sie wollen, sie sind bereit, eine Anstrengung zu leisten. Sie sind bereit. Nochmals Entbehrungen auf sich zu nehmen, aber mit einem Ziel. Das große Problem der bisherigen Pandemiepolitik war ja auch, dass die Ziele nie klar definiert wurden, respektive ständig gewechselt wurden. Ja. Jetzt beispielsweise soll wieder gelockert werden, obwohl die anfänglich vage formulierten Ziele bei weitem nicht erreicht wurden. Ja. Das ist aber ein Problem, das ermüdet. Ja. Stop and go, stop and go, das geht nicht mehr weiter. Und, und da ist. Zero-Covid nicht ein Versprechen, sondern es ist ein, ein, ein, mobilisierungsfähiger, ein mobilisierungsfähiges Ziel, was erlaubt, die Menschen zu sammeln und mit ganz vielen einzelnen konkreten Forderungen in den Stadtteilen, im Alltag, in der Schule, im Betrieb, in der öffentlichen Verwaltung konkret zu füllen, ja. Und diese Forderungen können wir nicht am, Papier, am Tisch entwerfen, sondern diese konkreten Forderungen, die müssen zusammen mit den Beschäftigten konkret im Alltag entwickelt werden, ja, aber immer auf das gemeinsame Ziel orientierend, ja? hm. Wir haben ja jetzt Berufsgruppen, die sozusagen ähm, nochmal anders unter dem Lockdown leiden, ähm, zum Beispiel die Gastronominnen oder auch die Kreativwirtschaft, Solo-Selbstständige, wo es dann teilweise auch Forderungen gibt, sozusagen es muss jetzt wieder gelockert werden, weil sonst gehen wir pleite. Äh, eine große Herausforderung meines Erachtens nach ist, da eine aktive Klassensolidarität zu organisieren zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen, weil es natürlich auch äh, Profiteure in der Pandemie gibt, für die das jetzt gerade irgendwie auch ja. ganz gut gut ist und ähm, die eben nicht sozusagen ähm, jetzt äh, so stark von diesem Lockdown betroffen sind und andere, die quasi gar nicht mehr ihren Beruf ausüben können, Friseurinnen beispielsweise. Ähm, würdest du sagen, dass man an dieser Kampagne Zero Covid auch eine Klassensolidarität organisieren kann? Ja, selbstverständlich. Das ist sogar eine Voraussetzung dafür, dass die Kampagne äh, wirklich erfolgreich sein äh, kann. Selbstverständlich ist das, ist das ein entscheidender Punkt. Und Allerdings müssen wir immer beachten, dass wir tatsächlich eben das Infektionsgeschehen massiv reduzieren müssen. Das heißt, äh, und da, da, da bin ich hart, ja, das heißt, wir können jetzt nicht äh, gesellschaftliche Tätigkeiten wieder zulassen, nur weil es gerade ökonomisch schwierig ist und damit aber in Kauf nehmen, dass sich wieder sehr, sehr viele Menschen zusätzlich anstecken, das wird, das wird nicht funktionieren, weil das wird zwangsläufig in den nächsten Lockdown lünden. Das heißt, wenn jetzt äh, Menschen äh, ihren Lohn nicht haben oder ihr, ihr, ihr, ihr Gewerbe ist pleite gegangen oder sie, sie leiden ökonomische Not, dann sind wir selbstverständlich dafür, dass es da Unterstützungs- und Ausgleichszahlungen gibt. Und das ist kein Problem. Das ist ökonomisch kein Problem, wenn der deutsche Staat... Äh, der Lufthansa, ich glaube jetzt 10 oder 11 äh, Milliarden Euro in den Rachen schieben kann, für einen Betrieb, der jetzt ohnehin sich komplett neu erfinden muss, dann ist das, zeigt das ja, dass das Geld an für sich vorhanden ist. Aber das ist wiederum eine, eine Frage des Kräfteverhältnisses. Ja? Also das heißt, anstatt jetzt äh, die Lufthansa oder andere fossile äh, Sektor und der Ökonomie abermals durchzufüttern, müsste man alt in der Tat konkrete Unterstützungszahlungen für die leisten, auch für Kleingewerbebetriebe, die das jetzt unmittelbar nötig haben und direkt auch die Forderung von Lohnvorzahlungen für die, für die Beschäftigten, für die Lohnabhängigen. Gut, vielen Dank für deine Antworten. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht mit der Initiative. Es gab noch einige Fragen, die auf YouTube und auf Facebook reingekommen sind in den Livestream. Und ich habe die hier in äh, einem Pad und würde dir ähm, noch äh, welche davon stellen. Ähm, okay. Dennis Sedic fragt auf Facebook. Ähm, was ist denn dann der zweite Schritt? Europa-Lockdown und mit wie viel Glück Pandemiezahlen auf annähernd Null ist ja gut, aber wie halten wir die Viren raus? Die kennen keine Grenzkontrolle. Ja, selbstverständlich. Also, du hast ja die Frage der Grenzen auch schon angesprochen. Also wenn wir die Ansteckungen auf das Niveau bringen können, dass jede einzelne Ansteckung nachvollziehbar ist, dann können wir mit einfachen Quarantäneregeln die Grenzen offen halten. Das heißt, selbstverständlich sind Flüchtlinge weiterhin eingeladen zu kommen, aber natürlich dann mit der Bestimmung, dass es eine zwei, ein, zehntägige oder zweiwöchige Quarantäne gibt. Das ist nicht weiter, das ist eine Organisationsfrage. Ja? Das heißt nicht die Grenzen schließen, sondern das heißt gewisse Vorsichtsmaßnahmen walten lassen. Das, das ist organisatorisch möglich. Aber es, die Pandemie lässt sich natürlich letztlich nur international kooperativ wirklich besiegen. Und hier kommen aber da in der Tat die Impfstoffe wieder zum, zu, äh, ins Spielen, in, äh, um, um die Situation zu verstehen. Die Länder, die es geschafft haben, die Pandemie niederzuringen oder das Infektionsgeschehen ganz niedrig zu halten, die haben jetzt überhaupt keinen Stress, in den nächsten Monaten ihre Bevölkerung zu impfen ja? und damit dann wirklich auch ihren, den Schutz massiv zu verbessern. Die Länder, die aber eben das nicht geschafft haben, respektive es auch gar nicht wollten, wie wir in Europa. Wir haben jetzt diesen Stress, dass wir praktisch die Pandemie, das Ansteckungsgeschehen gleichzeitig runterdrücken müssen, bevor überhaupt die Impfkampagnen wirksam sind. Ja? Aber wenn wir die Infektionen runterdrücken, dann können wir das selbstverständlich mit Impfen dann kombinieren und dann im Laufe der Zeit in der Tat äh, das Infektionsgeschehen massiv in Europa und weltweit äh, runterkriegen. Und natürlich gibt es die Mutationen und da stehen wir dann vor der neuen Herausforderung, dass die Impfstoffe wieder angepasst werden müssen, dass es neue Impfstoffe geben muss. Das ist natürlich jetzt äh, der Gang der Dinge und das, das wird unweigerlich neue Schwierigkeiten, neue Dilemmas hervorrufen. Wir können aber diese Probleme umso besser lösen, je niedriger die Ansteckungszahlen sind. Je höher sie sind, desto schwieriger werden die Voraussetzungen. Desto eher wird es neue Mutationen geben. Desto eher wird es Mutationen geben, wo die Impfstoffe nicht mehr wirken. Das scheinen mir eigentlich ziemlich naheliegende Überlegungen zu sein. Hm. Dann habe ich noch eine zweite Frage, und zwar äh, Living in the 60s schreibt auf YouTube. Also setzt Zero Covid auf die Strategie der kollektiven Bewusstwerdung. Was ist mit dem Bevölkerungsteil, der sich dem entgegenstellt? Eine homogene Willensbildung klingt ziemlich utopisch. Was sagst du dazu? Ja gut, das, diese Frage haben wir bei, jedem, bei jeder politischen Auseinandersetzung. Das heißt, wir Gerade jetzt sind ist sicher, vielleicht sind wir nicht in einer Mehrheit, die Zero-Covid will, aber ich kann mir vorstellen, dass wir mehrheitsfähig werden können durch eine Mobilisierung. Und natürlich ist die, die Überzeugungsarbeit wichtig. Es ist wichtig, dass die Menschen eigene Erfahrungen machen. Ich denke aber, je dynamischer eine solche Bewegung ist, je mehr Rückhalt sie hat, desto eher wird es auch möglich sein, äh, Minderheiten, die das nicht wollen, dann schlicht und einfach mitzuziehen. Ja? Das läuft ja an vielen politischen Auseinandersetzungen ohnehin so. Ja? Also das ist ja eigentlich Alltag. Ja? Also die Linke ist ja beispielsweise klassisch ja, oft in einer, einer Minderheitensituation und es bleibt an uns nichts anderes übrig, als uns immer wieder neu praktisch mit der Situation zu arrangieren. Und dann noch eine letzte Frage. Wolfram schreibt auf YouTube, genau, alles zu, Wirtschaft ruinieren. Ihr wollt nebenbei den Kommunismus einführen. Ja gut, <lacht> wenn wir den Kommunismus nebenbei einführen könnten, dann wären, wären wir ja, dann wäre ja alles ganz einfach. Ja. Leider geht es nicht so einfach. Wir ruinieren die Wirtschaft nicht. Je länger dieses Stop-and-Go-Theater dauert, desto größer werden die Notlagen für die Menschen. Je eher wir es schaffen, die, aus dieser Situation rauszukommen, desto eher öffnen wir die Situation. Wobei es natürlich ganz klare Interessensunterschiede gibt. Ich argumentiere aus der Sicht, der Bevölkerung aus Sicht der Lohnabhängigen, im breitesten Sinne des Wortes, das heißt etwa 90 oder mehr als 90 Prozent der Bevölkerung. Und natürlich hat diese große Mehrheit der Bevölkerung nicht dieselben Interesse wie die Eigner, die Eigentümerinnen und Eigentümer von Kapital, die das einsetzen wollen, um Profite zu machen. Da gibt es ganz harte Interessensgegensätze selbstverständlich. Und die werden... Die bestanden vor der Pandemie, die bestehen während der Pandemie und die werden nach der Pandemie fortbestehen. Ja? Aber je eher uns, es uns gelingt, eine gesellschaftliche Alternative zu formulieren, und selbstverständlich braucht es eine gesellschaftliche Alternative zu einer Gesellschaft, zu einer Ökonomie, die das Leben in Frage stellt, die die Menschen ausbeutet, eine Ökonomie, die die Menschen an die Wand drückt, eine Ökonomie, die letztlich die Umwelt zerstört. Natürlich braucht es da eine Alternative dazu. Ja? Und wenn diese Mobilisierung, die wir jetzt brauchen, dazu beiträgt, dieses Bewusstsein zu schärfen, dann ist das ja nicht mehr als vernünftig und angemessen und richtig. Danke für dieses Schlusswort und danke, dass du bei uns warst. Ähm, ja. Wir sind jetzt so am Ende dieses Talks angekommen. Nächste Woche wieder Dienstag um 19 Uhr. Es geht darum, dass sich der Terroranschlag von Hanau jetzt dann ein Jahr jährt. Und wir werden mit ähm, Menschen sprechen, die versuchen, gehört zu werden, die versuchen, Räume für die Trauer zu finden und ähm, eine Erinnerungskultur für Hanau aufrechtzuerhalten. Die Sendung moderiert Vincent. Abonniert gerne den Kanal, lasst uns ein Like da, teilt die Sendung, sprecht mit Freundinnen darüber. Tschüss und bis nächste Woche.